Hallo, ich bin jetzt hier in Kunchifila. Ich würde sagen, das ist ein der schönen Hotels hier in ja, Ich kann Ihnen zeigen, wie es dann aussieht. Also, es liegt dann ungefähr 5 Minuten Fahrzeit von Tsungigi. Also, Zengigi ist ja auf der Westküste der Insel Lombok. Und ich mache ein bisschen. Video für also von dem Hotel hier also das müssen Sie schon wissen wenn Sie einmal hier nach Lombok kommen wollen und richtig eine guter ein gute Erfahrung sammeln wollen ja dann haben Sie dann hier eben auf Lombok so ein schönes Hotel also also ich kann dann euch zeigen wie ich zum Beispiel Herr das ist äh, der Weg zu dem Strand. Ja. Das sieht wunderschön aus. Ja. Da ist schon ein, eine Art von Bibliothek. Da sind auch Bücher da. Da kann man auch schon ein bisschen hier was lesen, ja, wenn es ein bisschen langweilig wird. Ja. Aber ich glaube... Der Aufenthalt auf Lombok wird nie langweilig werden. Es ist gerade April jetzt. Ja? Es sind nicht so viele Gäste. Und da gibt es genug Platz. Ja? Ein Mensch am Pool. Aber es ist ja ein wunderschöner Pool. Man sagt manchmal, das wäre eine Art von einem Infinity Pool, weil es dann äh, direkt am Meer liegt. Ja, wenn man hier steht, dann sieht es aus, als ob dann das Meer wäre. Ich gehe zurück. Das sind schon ein paar Zimmer hier von vorne. Das heißt, äh, das ist ja Beachfront-Zimmer. Ja. Ja, ist gerade leer. Da ja, ist ja noch mal das Zimmer, wo ich dann war. Ja, ich war da oben am Balkon. Ein wunderschöner Garten, da sind ja die Schilder, wo lang es geht zum Duhm, zum Strand, Restaurant, ja das ist wieder sind hier in dem zweiten Lobby. Das war der erste Lobby, der Hauptlobby der Minister. Aber hat gut nachdem das Hotel irgendwie mal ein bisschen ausgebaut worden ist, ja, dann wurde die Rezeption auf der anderen Seite dann belegt. So, das ist auch schon mein Auto da, ein Abifi, ein Suzuki. Wenn Sie dann zu uns kommen, dann werden wir mit dem Auto unten um der Insel fahren. So, wir sehen uns auch schon mal.